Herzlich willkommen zum Adventskalender-Tipp. Grüße. Bernhard, du hast drei Gläser Champagner auf dem Tisch. Ganz genau. Weil heute geht es nicht um einen Tipp, sondern heute geht es darum, dass wir Merci sagen. Und drei Gläser aus diesem Grund, weil eine wichtige Person natürlich fehlt. Adrian, komm doch schnell. Komm zu uns. Das ist der Adrian. Grüße miteinander. Da ist der Mann hinter der Kamera, der alles hat geschnitten, die Regie hat geführt, alle Special-Effekte hat eingebaut und das, was wir euch haben präsentiert haben, in diesen 23 Törnchen, wenn man so will, hat möglich gemacht. Adrian und dir, Barbara, ganz herzlichen Dank. Danke auch euch beiden für die Zusammenarbeit. Es hat riesig Spass gemacht und wir hoffen euch, macht es auch ein bisschen Spass oder könnt ihr das auch brauchen. Du, es ist der 24. Wenn wir anstoßen? Oh, oh ja, genau. Oh, nein, Super. es ist die Zeit. Ja. Brüste. Ganz Bernhard. herzlichen Dank. Gesundheit, Gesundheit Adrian. Barbara. Adrian, merci. Gesundheit. Ganz mit dran. Zehn ah. ah. Gut, ist gut, mm. Super. Mm -hmm. Super. Können wir wiederholen. Ganz fein. Gell? Ja, ja, Das ja. ja. ist ganz gut. In dem Sinne ähm, mm. haben wir das glaubt gut gemacht. Ja, noch einen Schluck, ne? Ja. Das hat uns jetzt eigentlich verredet, dass wir noch mal auch Ja. Aber es ist eben jetzt nicht passiert. Ja. Das ist das blöd? Aber wir hätten ja noch etwas. Hättest du noch etwas? Ja. Und zwar? Das zeigen wir jetzt noch. Ah. Alle Leute noch? Okay. Auf Wiedersehen. Oh. Herzlich willkommen zu unserem Kalender. <lacht> wenn ihr mal zur Massage geht. Es gibt so Punkte, wenn man die drückt. Die... Unheimlich weh. Huren <lacht> weh. Und ihr erfahrt viel schneller, was euch kommt. <lacht> Mott. Seid ihr auch ab und zu antriebslos? Habt ihr zu wenig Energie? Ah, ich schon. Gut, sorry. <lacht> ja, ich muss mal schnell darauf schauen, sorry. Ähm, in diesem Sinne, bleib ich gesund. Und bis zum nächsten Kalender, Ty. Honesty.